Ja, ähm, ja, man sieht auch, also nicht weit weg von dem Hotel zum Beispiel, wenn man irgendwie mal hier fährt, ja, da ja. sieht man auch schon die schöne ja. ja, die Reisfelder, ja, Und äh, besonders äh, zur Regenzeit, ja, das ist meistens dann im Dezember oder November, ist also gerade Regenzeit, aber es regnet immer zur Zeit immer ja. noch. Ja. Also eigentlich, wir erwarten überhaupt keinen Regen zurzeit Zeit im okay. Juni. Ja? Ja. Aber ab und zu regnet es dann. Ja, ja manchmal auch schon sogar heftig. Ja? Also starke Regen. Ja? Aber es ist jetzt schon ein schönes Wetter, würde ich sagen. Aber wenn es regnet, vielleicht erst dann abends. Ja? Ja. Darf schon ruhig regnen. Ja, genau. Abends ist egal. Ja. Ja, ja hier die Reisfelder. Die Landschaften, also mit Bergen und so weiter. Es ist etwa so ähnlich wie Bali, ja? also von Landschaft her, also mit vielen Bergen. Ja? Besonders wenn man nach Norden fährt dort, dann äh, hat man auch schon etwa so eine Landschaft. Ja? Zurzeit wird auch schon hier äh, Erdnusser angebaut. Ja? Erdnusser. Die sind ja die Wurzel, ne? Ja. Ja, also mit Nüssen drin. ja 2006 ja, war ich bei Meyers Weltreisen auf Bali ah, okay. beschäftigt. Ja. Also bei welcher Veranstaltung das jetzt oh, das Hotel gebucht? Tui. Tui, Tui yeah? ja. Ah, ja. Aber große Probleme. Oh, yeah? ja? Ja. <lacht> wir haben gebucht bis Lombok mit Flug mit allem und wir kamen in Jakarta an Okay. und dann hieß es ja, nee euer Flug nach Lombok wurde nicht bestätigt von der Tour. Und die TUI ah. behauptet jetzt, wir hätten gar nicht bis Lombok gebucht. Ah. Aber wir stehen auf der Passagierliste von Garuda drauf. Ne? Und okay. dann haben wir Glück gehabt, dass wir, wir haben es dann halt selber bezahlt. Okay. Und dann sind wir zum Glück nach Lombok gekommen, dann standen wir am Flughafen, dann kam kein Transfer vom Hotel, weil die auch nicht wussten... Flughafen hier? Hier auf Lombok, ja, ja, ja, ja. Dann haben wir irgendeinen gefragt, der hat uns dann ins Hotel gefahren. Das Hotel war ganz aufgeregt, weil äh, die alle nichts wussten und jetzt, jetzt wissen wir noch nicht, wie wir nach Hause kommen. Oh, ja, weil, dann äh, nochmal Flug, also muss man auch schon ein bisschen anpassen mit ja, dem ja, eben, Anschlussflug, ne? ja, genau. also von, von Jakarta geht es dann los, ja, ja also der wir, Rückflug, wir, ja. ja, genau. Wir, wir würden jetzt Lombok, Jakarta fliegen und dann geht es weiter nach Hause. Oh yeah, oh aber yeah. das ist echt, also ähm, wir verstehen das nicht, ja? weil mhm. die haben einfach die Reiseroute geändert und haben einfach die Flüge genommen. Den Preis haben sie aber gleich gelassen, das heißt eigentlich zahle ich das gleiche, obwohl ich komplett gebucht habe. Mhm. Ich bin seit einer Woche, seitdem wir hier sind tagtäglich mit dem Reisebüro am Hin- und Herschreiben und es äh, fühlt sich keiner verantwortlich in Deutschland. Also wir haben noch keine Ahnung, wie wir wieder nach Hause kommen. <lacht> oh, was hat... Äh Habt ihr irgendwie mal mit einem TUI-Veranstalter hier die vor Die sagen alle, wir hätten, wir hätten das nicht gebucht. Ach so, ja. Die behaupten einfach, da habe ich gesagt, ja, aber ich stehe doch bei Garuda, also Garuda war der Flug, die Airline von Jakarta nach Lombok Aha. und die am Schalter sagte mir, ihr steht auf der Passagierliste drauf, Aha. aber der Flug wurde nicht bestätigt, dass wir also nicht kommen würden, aber es ist reserviert worden. Ah. Ja, also von dem her habe ich gesagt, also muss es doch gebucht gewesen sein, nur hat es verdummbeutelt, zu melden oder zu bestätigen, hm. dass wir fliegen. Hm. Aber jetzt behaupten sie, dass es halt nicht so wäre. Jetzt habe ja. ich schon gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, ja. äh, wie das jetzt klappt mit Heimzugs. Ne? Ja, dann ich kann auch schon helfen natürlich. Also ich okay. meine, über Apps kann man schon einfach so einen Flug hier bei uns buchen. Ja? Ja, okay. Also ich muss einfach nur wissen, wie ja. viel Uhr der Flug weitergeht von Jakarta aus ja, okay. und wie viel ich Zeit... Äh, ja. Spannend, also ja. okay. was wir für den, äh, um, um den Anschluss ja. Anschlussflug zu kriegen, ja, ja. nicht dass es zu so kurz ist. Ja? Ja. Ja. Das können wir schauen. Ja? Okay. Ja. Das Flug gibt es jeden Tag von hier nach Jakarta. Okay. Ja? Vielleicht geht es dann mit Garuda oder mit äh, ja, wir wissen halt jetzt nicht, ob wir bei Garuda jetzt auch auf dem Rückflug gemeldet sind, ob man das vielleicht nur bestätigt. Ah, das wissen wir halt jetzt alles noch nicht, ne? weil Aha. in Deutschland, die, das Reisebüro, die waren total entsetzt, wie ich denen geschrieben habe, was passiert ist. Dann hat die äh, vom Reisebüro, hat äh, mit TUI den ganzen Tag telefoniert, aber es fühlte sich keiner verantwortlich und jetzt ist es da in irgendeiner Spezialabteilung, die sich kümmern wollen. Aber da kommt jetzt auch noch nichts, also... Äh, gut, wir haben Zeitverschiebung, ich muss immer aufpassen, weil jetzt ist Nacht. Ne, dass, ja. äh, ich hoffe halt, dass in den nächsten ein, zwei Tagen mal irgendetwas kommt, weil wir müssen uns ja auch frühzeitig kümmern, dass wir einen Flug bekommen. Oh, ja. Ja. ja, dann schauen wir mal, ja, ja. also äh, zwei Wochen noch, ja, oder? Nee, nee, eine Woche noch. <lacht> jetzt, noch eine Woche? Ja, ja, jetzt sind <lacht> schon eine Woche da, also oh, yeah. am 6.7. fliegen wir normal. Oh ja, yeah. okay, dann noch eine Woche Zeit. Ja. <lacht> Das ist schon ein bisschen knapp. Ja, ja, eben. eben, deswegen ja, bin dann ich kann man jeden schauen, Tag ja? am, am gucken, dass äh, wir das geregelt kriegen. Mhm. Und jetzt, wenn wir in Deutschland sind, muss ich gucken, dass ich mein Geld wieder kriege. Weil ne? oh, yeah. Wir müssen es ja jetzt selber bezahlen und dann... Ja, Ob die Kreditkarte vielleicht abgebucht worden ja, ist? Ja? ja, ist alles schon. Der, der, die Reise ist komplett äh, abgebucht. Aber ich habe noch einen Ausdruck, wo der Flug draufsteht, dass wir das gebucht haben. Also das oh, war yeah. gut, dass ich das aufgehoben habe. Yeah, yeah. Ja, manchmal gibt es auch schon Probleme ja. auf einer Reise, da gibt es auch schon Probleme für, Leu äh, Leu für Leute, die dann halt auch schon die, das Gepäck zum Beispiel verloren ja. haben, ja. bei dem Anschlussflug in Singapur ja. sogar, ja. das war auch schon schlimm, dass das Gepäck ja. erst dann nach drei Tagen <lacht> ankommt, ja. Ja. also man muss einfach mal so äh, vorbereitet ja. für irgendeine viel, äh, Meldung oder sowas. <lacht> also, wir haben schon sehr viel Urlaub gemacht, muss man sagen, und es ist das erste Mal, also oh ja. wirklich okay. seit 20 Jahren, dass wir immer Fernreisen buchen. Wir haben schon sehr, sehr viel gesehen. Ja wo wir so Probleme haben. Yeah. Aber es war schon komisch, eine, überhaupt eine Reise zu finden, die bis nach Lombok durchgebucht werden konnte von den Reiseveranstaltern. Weil viele haben die Reise nur bis Singapur. Oh, yeah. ja, und dann musste man sich selber kümmern, wie man nach Lombok kommt. Oh, ne? yeah. Wo ich dann auch gesagt wow. habe, da brauche ich ja auch kein Reisebüro, wenn ich alles selber buchen yeah, ne? genau. muss. Yeah. Es war schon Reise, das Reisebüro war schon ziemlich wild am äh, Gucken, dass sie für uns was Gutes findet, dass wir komplett buchen können und deswegen sind wir jetzt so entsetzt, dass es doch so endet. Ne? Dass oh, ja. äh, äh, im Prinzip in Jakarta die Reise <lacht> zu Ende war und äh, ja, guckt selber wie ihr nach Lombok kommt. Ne? Oh. Das war ja, jetzt nicht so schön, ja, ja, aber ja, gut. Okay. Aber wir sind ja jetzt keine Unerfahrenen. Wir haben dann einfach gesagt, ja. okay, wir gehen hin, wir bezahlen das jetzt, dass wir einfach mal im Hotel sind. Haben dann auch mit, dem, mit Tui telefoniert. Die haben hier vor Ort ja jemanden. ja, sie, Dann habe ich gesagt, ja, braucht es aber dringend, weil der Flieger geht gleich und ich muss jetzt wissen, was ich tun soll. Ja, sie ruft mich zurück und die hat bis heute, glaube ich, noch nicht zurückgerufen. Also, oh ja. Ähm, yeah. Das, also der Service ist bei TUI nicht so toll diesmal, also muss ich echt sagen. Aber gut. Schade, so eine ja. größere Veranstaltung. Ja. Ja. Ja. Aber gut, wir lassen uns den Urlaub ja durchnehmen. Genau, ja. Wir machen das uns schön und wir kommen ja. irgendwie nach Hause. <lacht> ja, ja, ja. 2018 war ein großes Beben bei uns hier und viele Dörfer hier im Nordteil der Insel sind hier betroffen. Ja? Und dann viele Häuser, viele Büros, zum Beispiel Schulen, also Gebäude sind hier neu aufgebaut worden. Ja? Und jede Familie kriegt ja um die 3000 Euro, also ca. 50 Millionen Rupias, um das auch wieder aufbauen zu können, ja. dann hat die Regierung irgendwie mal das finanziert, ja. also es hat irgendwie zwei Jahre gedauert, bis alles fertig ist, ja. aber ich meine, bis jetzt ja, ist alles noch nicht so ganz fertig, weil ich auch schon mitbekommen habe, das sind noch Häuser, die äh, noch im Bau sind. Ja. Ja, und das war auch schon ziemlich schlimm, also es lag bei äh, 6,1 im Richterskala, ja. Okay. ja? aber da gab es da auch natürlich Nachbeben, ja. Aber am am stärksten da 7,1, ja, das war ich ziemlich <lacht> deswegen diese Tsunami Warnung ausgelöst worden, ja? Und äh, aber hat nichts passiert, ja. Es also, also ist ja kein, kein Tsunami, ja. Und ja, während der, es hat irgendwie mal zwei Wochen gedauert, also mit den Nachtbeben und ja. so weiter, wir konnten äh, überhaupt nicht so gut schlafen, weil wir dann immer nachts zum Beispiel dann irgendwie mal merken, so ein leichtes Beben, ja. Besonders gefährlich bei den Leuten, die dann äh, die Häuser, deren Häuser irgendwie mal schon kaputt von den ersten Beben waren, ja. Ja, und dann irgendwie mal bei einem leichten Beben ja. es dann auch äh, stürzen können, ja. Und das, äh, hat, das war auch schon eine große Sorge also für uns, ja. aber die Häuser sind jetzt alles also so, so zum großen Teil sind schon wieder aufgebaut worden. Weil ihr seht jetzt ja also Häuser mit äh, Wellblechdächern, ja. Ja. die sind die neuen Häuser. Ja. Es okay. gibt so auch schon noch Häuser, die noch bis jetzt noch stehen. Ja. Das Problem für die, bei den Häusern war eigentlich, dass die Einheimischen selber die Häuser aufgebaut haben. Ja es gab überhaupt keine Kontrolle von irgendeiner Behörde zum Beispiel, die dann die Qualität der Gebäude ja. kontrolliert haben. Ja? Das ist ja in Indonesien so, dass es ja nicht so ganz diszipliniert ist, also ja. es, die Regierung zum Beispiel achtet nicht drauf, dass irgendwie mal so eine Regel dafür gebraucht wird, ja? Ja. dass äh, bei einem Hausbau zum Beispiel eine Kontrolle äh, durchgeführt werden muss. Ja? Aber das hat ja nichts passiert, aber natürlich, äh, wenn man dann sieht, ja, das Einkommen der Einheimischen, wenn irgendwie mal so alles nach der Regel aufgebaut würde, dass irgendwie mal ein Architekt zum Beispiel eingesetzt werden muss, ja, dann wird es natürlich teurer, teurer ja. Ja, für die Einheimischen. Das können die Leute nicht leisten, ja. Deswegen haben die dann selber gebaut, selber kontrolliert und so weiter. Keine Prüfung, ja, es wird nicht von der Regierung. Regierung Regierung prüft ob die Gebäude stabil sind und so weiter. Ja. Es gibt zwar auch schon viele Häuser, die ganz einfach sind, ja, einfach mal so äh, Backsteine drauflegen und äh, ohne Finishing, also wird nicht gepflastert, ja. ja, weil die dann halt das nicht zahlen können. Ja. Und dadurch dann ist es auch schon ein bisschen zerbrechlich. Ja. Nur ein bisschen wackeln, dann äh, geht ja, es dann kaputt. Ja, genau. Ja. ja, die Leute leben halt dann äh, ziemlich einfach bei uns hier, also in einfachen Häusern. Ja? Äh, und dann die leben von, also als, äh, von der Landwirtschaft, ja, als Reisbauern oder auch hier an der Küste zum Beispiel im Norden. Die leben meistens ja als Fischer, ja? also dann müssen die dann früh morgens dann rausfahren in Hochsmeer, also hochs und dann dort angeln. ja. Und wenn die dann zurückkommen, dann äh, vielleicht... Die haben nur ein kleines Boot dafür, ja? dass äh, sie jeden Tag nur dafür kämpfen müssen, um ein bisschen Geld zu haben, um äh, zu leben einfach. Na? Also ich würde sagen, wir leben hier großen Teil so, dass wir wir arbeiten nicht, um reich zu werden, sondern um leben zu können, einfach, ne? Ja. Einfaches Leben und... Aber natürlich sind ja auch schon die, die glücklichen Menschen, soweit die dann schon, sage ich mal, Reis haben, ja? Reis, ja? Zum Essen, ja? Dann sind sie schon glücklich, ja? Dass sie dann schon etwas zum Essen haben für die Familie, ne? Äh, Zurzeit müssen die es dann auch schon ein Handy haben. Früher natürlich, ja. dann vergisst man ja. Aber jetzt auch schon sind auch schon Kinder, die auch schon in der Stadt studieren müssen. Ja? Und dann die brauchen dann so ein Handy. Und dann denken schon, ah, jetzt äh, müssen wir auch schon gut haben dafür. Oder müssen wir auch schon ein Quarter heißt das. Wie heißt das? Ein Quarter. Also für Internet zum Beispiel ja. haben wir, ja. dass sie dann auch schon jeden Tag so... Internetzugang haben, die wissen, wo die, die Kinder sind ja, und so. Ne? Ja, man muss auch ein, etwas weiterdenken und äh, weiterkommen. Ja? Also immer auf derselben Stelle stehen bleiben. Ja. bringt nichts. Ja. Das ist ja auch gut für das Land, ja? Ja. Das immer ist. etwas fortschrittlicher. Ne? Ja, ja. Dann denken die nicht auch, äh, wie, ob die dann wie die dann auch schon ein Auto, ein schönes Auto haben müssen oder ein schönes Haus, aber ein, ein, ein einfaches Haus, ja, wie einfache Geschäfte, wie hier in Link zum Beispiel, ja, reicht schon, also um ja. leben zu können. Ja.